37 zu 43 nach der ersten Hälfte zwischen den Jobstairs Gießen 46ers und den Artland Dragons aus Quakenbrück. Und, und damit herzlich willkommen zurück live aus der Sporthalle Gießen-Ost. Wir wollen über das Thema Sponsoring sprechen im Sportbereich. Und das machen wir mit einem Unternehmen, das sich wirklich sehr, sehr gut da auskennt. Nämlich mit dem Namenssponsor der Chopstairs Gießen 46ers mit Jobstairs. Und da darf ich bei mir Ingolf Tetz begrüßen, den CEO von Jobstairs. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Simon. Wie hast du es erlebt in der ersten Hälfte aus Sicht von Gießen? Ich würde mal sagen, Licht und Schatten. Ähm, es waren, waren sehr, sehr gute Ansätze dabei. Ich glaube, wir entwickeln uns weiter, wenn man letzte Woche oder letztes Wochenende betrachtet. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die Einstellung stimmt, ähm, wie alle hinterm Ball hinterhergehen. Insofern glaube ich, äh, ich hab, bin froh und gemutet für die zweite Hälfte. Wenn man den Namen Jobstairs liest, wundern sich vielleicht manche, hier: was ist das denn überhaupt? Erklär mal so ein bisschen. Wir sind eine Jobbörse und eine der, glaube sogar die einzige Jobbörse in Deutschland, die eine Flatrate-Jobbörse ist. Das heißt, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag, kann so viele Jobs posten, wie man möchte. Das gibt, glaube ich, den Unternehmen die Möglichkeit, sich als Ganzes darzustellen, was an offenen Stellen da ist. Gerade in Zeiten von mobilen Arbeiten, auch überregional. Wir sind nicht nur hier in der Gegend aktiv, sondern in ganz Deutschland oder im Dachbereich. Und das ist Jobstairs. Warum dann gerade Jobstairs und Basketball? Wie passen das zusammen?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 für die, diejenigen, die es noch, noch ein Begriff ist und äh, spiele selber noch Kreisliga-Basketball, ähm, bin äh, Assistant Coach in der Bezirksligamannschaft, also ich bin sehr verbunden mit dem Sport und ähm, er ist meiner Meinung nach einer der Sportarten, oder eine der Sportarten, die unheimlich inklusiv ist, es ist unheimlich diverse, was da auf dem Platz ist und äh, es sind eben nicht nur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 teilen möchten. Das kommt demnächst auf YouTube, richtig? Das Ist kommt nicht? auf YouTube. Genau. genau. Sie haben schon ein paar Ausschnitte gesehen heute in den Timeouts. Das heißt, jetzt schon mal den Kanal von Jobstairs abonnieren auf YouTube und dann auf jeden Fall die Interviews von Lewis und von Jordan verfolgen. Die werden da dann demnächst hochgeladen. Ich sage vielen Dank an dich, Ingolf. Weiterhin Danke viel Spaß äh, beim Spiel und vielen Dank, dass ihr euch so engagiert hier bei den Jobstairs gießen 46ers. Danke. Wir sind gleich zurück mit der zweiten Hälfte live aus der Sporthalle Gießen-Ost zwischen den Jobstairs gießen 46ers hey, und den, den Adlern dragons aus Quakenbrück. Bis gleich. Der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit, sondern wollte immer noch besser werden.